Ja, also ich glaube, das wichtigste Projekt ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist die größte Herausforderung oder die wichtigste Aufgabe ist auf jeden Fall, dass wir uns äh, weiterhin äh, mit dem Thema Glaubwürdigkeit auseinandersetzen. Also ich glaube, das ist einfach so die Basis für alles, was wir tun, dass wir schauen, wie können wir als Medien wieder das Vertrauen der Menschen in uns gewinnen. Gerade bei unserer jungen Zielgruppe ist es total wichtig zu zeigen, wer arbeitet eigentlich bei uns, wie arbeiten wir ähm, und Medienkompetenz ist da ein ganz großes Stichwort. Das ist so, würde ich sagen, das, das Grundding, was wir brauchen, um dann die weiteren Themen sicherlich, ähm, wo wollen wir eigentlich unsere Inhalte präsentieren ähm, und wie tun wir das? Ähm, also wollen wir ein bisschen weniger ähm, auf die große, breite Masse gehen, viel mehr schauen, ähm, was sind eigentlich eure, unsere treuen Zuschauer, unsere treuen User, das auch was MeinNorth-El ähm, ähm, eben so ein bisschen angesprochen hat, ähm, zu schauen, wer kann eigentlich Membership werden. Ähm, das ist ein wichtiges Thema für uns, also das Thema Social-Media-Ernüchterung, die es ja durchaus äh, ein bisschen gibt, wie können wir das im neuen Jahr besser angehen, uns mit unseren Inhalten zu präsentieren und wo. Und das dritte Thema ist sicherlich das Thema Künstliche Intelligenz, wird uns beschäftigen. Zum einen sicherlich, um zu sagen, wie kann das Thema uns als Journalisten unterstützen, also Geschichten besser zu machen, nicht, dass Texte irgendwie automatisiert werden dadurch, das glaube ich nicht, aber einfach mit großen Datenmengen besser umzugehen, Geschichten noch personalisierter zu erzählen. und ein ganz großes Thema ist sicherlich auch Sprache und Spracherkennung. Wir sehen ganz viele, gerade unsere jungen Zuschauer sprechen in ihr iPhone, 20% der Google-Anfragen sind mittlerweile über Spracherkennung. Das wird sicherlich für uns so die drei Herausforderungen sein im neuen Jahr. Also wenn wir über das Thema Audio sprechen oder dann nehme ich auch Video mit ein, würde ich definitiv sagen, dass das Video- und Audioangebot ähm, weiter ausgebaut wird, ähm, vor allem inhaltlich, aber mir geht es auch um, um zeitliche Themen. Also wann ist Video- und Audioinhalt verfügbar, auch schon frühmorgens, morgens? Also man spricht ja mal klassisch von Randzeiten auch früh und sehr spät und äh, womöglich auch am Wochenende, das würde ich mir wünschen. Ich äh, wünsche mir das Thema Verständlichkeit ist angesprochen worden heute, das finde ich ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, das ist Aufgabe der dpa, sondern unsere gemeinsame Aufgabe zu schauen, wie können wir daran weiterarbeiten, eben über die reine Nachricht heraus, also erklären, einordnen, was sehr sehr wichtig ist, dass wir uns das gemeinsam anschauen. Und ich würde mir von der DPA wünschen, dass sie sich trauen, noch innovativer zu sein, noch mehr neue Wege, Plattformen auszuprobieren, vielleicht auch dann, wenn es nicht so erfolgreich ist, wieder zu lassen. aber auch dort neue Formate zu entwickeln dafür. Ja, wir sind ja die RTL 2 News und wir sind ja cool und deswegen äh, natürlich definitiv dieser Emoji.